Hallo, da bin ich schon wieder, Frag den Roger, dem Digital Marketing Videoblog bzw. Podcast im Internet auf fragdenroger.ch. Heute Folge Nummer 9 zum Thema, was ist ein Chatbot und wie kann ich diesen einsetzen? Es gibt nämlich eine weitere Möglichkeit, nicht nur zum Chatten, sondern eben auch noch eine andere, dazu aber gleich mehr. Ich hole mal ein bisschen aus. Ich bin ja jetzt mittlerweile schon gute 36, ne? man sieht es ja kaum. <lacht> Aber ich habe früher sehr oft im Internet, äh, zum Beispiel zu meinen äh, jugendlichen Zeiten, herumgesurft und bin da auf verschiedene Z äh, Chats gestoßen. Und in diesen Chats, die waren zum Beispiel, ich glaube das heißt irgendwie Swiss Talk gab es, glaube ich, oder gibt es immer noch, keine Ahnung. Und dort gab es eben auch Bots, die zum Beispiel Wörter herausgefiltert haben oder Spam-Mails und so weiter äh, da im Hintergrund gearbeitet haben als Computerprogramm. Und dieses Computerprogramm hat dann eben festgestellt: Aha, das ist jetzt ein Spammer, der äh, produziert hier nur auf Deutsch gesagt Scheiße ne, und will nicht wirklich chatten. Der macht die ganze Zeit nur Links, äh, die er da verschleudert. Und das ist so, sind so die Anfänge von, von den sogenannten Chatbots. Dann etwas später hatte ich mal ein Webradio und in diesem Webradio gab es einen IRC-Channel. Über diesen IRC-Channel konnte man dann auch interagieren mit entsprechenden Moderatorinnen und Moderatoren, da waren wir auch sehr aktiv. Wir hatten so die Idee, dass wir so ein Gallierdorf aufbauen. Ich war zum Beispiel der Asterix, ein Kollege von mir war der Obelix. Und dann hatten wir eben noch so ein Chatbot im IRC-Channel und den nannten wir Idefix. Und den haben wir komplett selbst programmiert und konnten dadurch natürlich zum Beispiel Wörter hinterlegen wie Wow Wow. Und dann hat sich Idefix gemeldet. Das war ganz lustig, da konnte man mit ihm ein bisschen interagieren, wenn zum Beispiel gerade nichts los war oder niemand etwas zu sagen hatte, dann war das sehr lustig. Jetzt ist es aber so, dass wir im Zeitalter der sogenannten Social Medias sind, beziehungsweise der Social Media Kanäle. Und da gibt es dann halt jetzt Chatbots, mit denen man im Prinzip so auch wie früher, die kann man programmieren und mit denen man dann auch interagieren kann. Das heißt Chatbots nehmen dir selbst in der Firma relativ viel Arbeit ab, weil du dann die sogenannten FAQs, also die Frequented Asked Questions, äh, entsprechend hinterlegen kannst, also die Fragen und Antworten, die immer wieder kommen, zum Beispiel, äh, wie groß ist die Visitenkarte, welche Farbe hat das Produkt und, und, und. Das kannst du alles über diesen Chatbot, immer unter der Voraussetzung, dass die Leute natürlich dich anschreiben über äh, Facebook oder auch WhatsApp. Es gibt natürlich noch zwei, drei andere Messenger, die da genutzt werden können, je nach Programm. Ich glaube, so das bekannteste ist im Moment ManyChat, was man nutzt. Das ist eine amerikanische Firma, wo man relativ intuitiv diesen Chatbot entsprechend programmieren kann. Und da kannst du natürlich diese Sachen hinterlegen. Du kannst da auch Keywords hinterlegen, wo der Chatbot dann entsprechend reagiert. Oder du kannst zum Beispiel auch so Buttons kreieren und, und dann drunter schreiben, ich möchte mit Roche chatten und da kann man dann draufklicken und wenn man da draufklickt oder zum Beispiel schreibt Chat unten in dem Chat, dann äh, werde ich zum Beispiel benachrichtigt und äh, dann ist die Interaktion nicht mehr mit dem Chatbot, sondern eben mit der Person selber, das kannst du selbst dann entsprechend einstellen. Der große Vorteil ist natürlich, dass dir viel Arbeit abgenommen wird, äh, auch im Bereich des Supports und ein weiterer Vorteil, den du mit Chatbots entsprechend nutzen kannst, sind Newsletter. Das heißt, du kannst also deine Newsletter auch über diese Messenger verschicken. Da macht es natürlich Sinn, dass du vielleicht irgendwo, dass sich die Leute registrieren, sagst, okay, ich gebe dir jetzt ein E-Book ab rund ums Thema äh, Chatbots oder ich äh, verkaufe dir oder beziehungsweise gebe dir einen Gratiskurs, wenn du dich darüber registrierst, dass du dort dann entsprechend die... Informationen bekommst rund um das Thema Chatbot, damit sich die Leute dort auch registrieren. Der riesengroße Vorteil beim Chatbot bzw. beim Newsletter über Messenger ist natürlich, dass die Öffnungsrate massiv höher ist als bei den E-Mails und was natürlich auch noch Machbar ist, ist die ganze Conversions, also sprich die ganzen Abschlüsse. Wenn du mal ein Produkt platzierst, dann sehen das viel mehr Leute als zum Beispiel beim klassischen E-Mail-Marketing. Obwohl ich kann bei meinem E-Mail-Marketing auch nicht darüber klagen, dass ich äh, zu niedrige Öffnungsraten hätte und auch zu niedrige Conversions. Deswegen ist es einfach eine weitere Möglichkeit, die Leute dort nochmals anzusprechen. Du hast natürlich wie immer... Thema der DSGVO und des Datenschutzes, da brauchst du immer eine Möglichkeit, sich abmelden zu können. Das muss relativ einfach erfolgen. Deswegen solltest du dich darauf auch einschießen bzw. schauen, dass du da dich korrekt gegenüber der DSGVO verhältst. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen weiterhelfen rund ums Thema des Chatbots, was das genau ist, wozu du ihn nutzen kannst, ich möchte dich noch darauf mehr aufmerksam machen auf die Webseite fragdenroche.ch. Dort kannst du auch meinen drei Gruppen beitreten, entweder auf Xing, LinkedIn oder Facebook. Dann gibt es dort auch die Möglichkeit, wie du mir deine Frage stellen kannst und die ich dir dann sehr gerne auch entweder per E-Mail oder meinetwegen auch per Video dann mal in Frag den in einer Folge beantworte. Und ganz zum Schluss noch der Hinweis auf meinen sogenannten Digital Marketing VIP-Club. Dort findest du auf lernenmitroche.ch ganz viele Informationen rund ums Thema Digital Marketing. Du kriegst E-Books direkt nach Registrierung zum Herunterladen für dein Digital Marketing und ebenso ganz viele Videos rund ums Thema Digital Marketing, die du dir einfach kostenfrei anschauen kannst.